Ich zeige euch hier, wie ihr auf eurem Smartphone oder auf eurem Tablet Untis Mobile für die Vertretungsplanung bzw. den Stundenplan und den Untis Messenger installieren könnt. Also ich habe jetzt ein Android Tablet, das funktioniert auf eurem iPad aber genauso. Geht erstmal in euren App Store und sucht dort nach der App Untis Mobile. Wie ihr schon seht, das ist die App für den Stundenplan und die Vertretungsplanung, die installiert ihr euch und müsst dann an dieser Stelle unseren Schulnamen eingeben, also die Dieter-Hildebrand-Wirtschaftsschule. Ihr wählt die dann aus und werdet anschließend aufgefordert, euren Benutzername und euer Passwort einzugeben. Anschließend habt ihr Zugriff auf euren Stundenplan. Als nächstes suchen wir die App untis messenger das ist im prinzip wie whatsapp nur eben für unsere schule auch diese app installieren wir anschließend öffnen wir die app und klicken auf login with untis mobile die app verknüpft sich jetzt automatisch mit untis mobile was wir vorher eingerichtet haben und schon haben wir den Undis Messenger und können hier chatten.